Die Schule ist endlich vorbei, es hat geklingelt, man kann wieder die Handys anschalten, Smartphones sind wieder erlaubt jetzt, man geht raus und findet mittlerweile an vielen Orten offene WLANs. Das ist erstmal cool, denkt man sich, wow, ich hab, muss mein Datenvolumen nicht benutzen, kriege kostenloses Internet. Dass das aber nicht nur cool ist, sondern vielleicht auch Probleme mit sich bringen kann, das zeigen uns Corinna und Leander mit ihrem Tool Watt dem äh, WLAN Awareness Tool. Kommt auf die Bühne. Das ist